Herzlich willkommen bei Planet Zoo. In dieser Folge ziehen die Erdferkel ein. Und äh, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Jetzt aber erstmal viel Spaß. Ich wünsche euch sehr Metalizer. Das heißt, das ist ja mega gut, ey. Wartet mal, dann machen wir doch. Dann machen wir das mal jetzt richtig cool. Und zwar. Reddit, seit 30 Minuten offen. Ich klatsche da nicht nur bei <lacht> Gleich klatscht, ist aber kein Beifall, ja, ja. Hm. Was postest du denn so auf Reddit grundsätzlich, Daniel? das ist der... Hier ist das gäste Das packen wir hier in das Gästetor. so. Ähm, haben, die, haben wir überhaupt hier schon... Okay, das Ziel ist der Eingang, ja, alles klar. Gut. Ähm, das heißt, die Gäste können aber hier auch rumlaufen. Nix. Ach so. Warte mal, du hast Reddit seit 30 Minuten offen, hast aber nichts gepostet, aber du postest sonst auch nichts? Ich bin verwirrt. bin ein wenig verwirrt, um ehrlich zu sein. Aber das ist okay, man, man kennt mich auch so. Gut. Oder bei einem Cyberpunk-Zap machen, um Mitspieler zu sehen. Hä? Rollenspiel oder? Die ist besser. Ich glaube, das Gehege ist viel zu groß für die beiden. Wir gucken daher mal, wie groß sie sind. Warten das noch mal, ey. Man konnte eigentlich... Wie? Alles mittel, alles hoch, ey. Alles ultra. Er kann denn auf die Idee, ey. Mm, erstmal brauchen wir Szenarien. Achso, Szenarienkollision deaktivieren, ja. So. Wie besser. Wir müssen aber irgendwie gucken, dass wir das Wetter nochmal ausschalten können, weil das ging in der Beta. Uh, und auch die Uhrzeit oder sowas konnten wir einstellen. Vielleicht geht es jetzt ja gar nicht mehr. Ach, P äh, Pen and Paper. Ach, Pen Paper. Du machst Pen and Paper, das wusste ich gar nicht. Alice macht das ja auch. So, oh, kurz pausieren. Gelände. Mm, okay. Also, die brauchen eigentlich nur 33 Quadratmeter. Das heißt, wir können <lacht> das mal ein bisschen kleiner machen hier. zwar so. Aber dann brauchen wir nämlich das Ganze, den ganzen Klaradatsch hier hinten nämlich nicht. Und nämlich einfach alles hier auswählen, so. Und löschen. Irgendwie schon gleich wieder kein Geld mehr. Gut. Ein neues Tier ist im Zoo angekommen. Das passt jetzt von der, von der Größe her. Ähm... Malen, kurzes Gras. Erstmal alles hier kurz mit Gras hier rüber, dann brauchen die ein bisschen Erde. Hm, das sollte dann auch passen. Wasser brauchen die nicht. Ähm, Hilfe, aus mit der Hilfe. Erstes Mal. Oh, uh, das, das wird sicherlich spannend und lustig. Ähm. Ich, hab, ich bin halt so komplett untalentiert, was das, also was, was Pen and Paper angeht. Das ist halt. Ähm, ja. Äh, b -b -b -b so. Umgebung. Biome. Also, hier können wir es nämlich einstellen. Zum ersten Mal brauchen wir. Erdferkel. Dann bauen wir einen Rückzugsort. Vielleicht so einen einfachen hier. Dann kriegen ich hier noch Schlafmöglichkeiten. Das machen wir gleich noch mal ein bisschen zu glaube ich ein Heizkörper krass okay das ist wohl auch das ist auch neu und die äh, wobei die Klima da gab es vorher auch schon äh, dann damit die was zu trinken haben kommt das dahin äh, die kriegen auch mal eine große Futterschüssel hier Wird ja schön aussehen, ne? So, Natur... Danke hi! Grüß dich, wie geht's dir? Bei mir ist alles gut soweit. Ich habe mir heute mal ausnahmsweise einen halben Tag freigenommen. Um äh, Planet Zoo zu spielen. Wie geht's dir? Wie kann man dafür verunterrentiert sein? Naja, wenn... wenn pff, ja... Wenn du halt deine Freunde schlägst. <lacht> Im RP. Also bei Pen and Paper. Ja, weiß ich, also... Wenn du halt absolut keine Geschichten... Also wenn du halt kein Geschichtenerzähler bist. Also das, ich kann das zwar, ne? Aber man braucht halt auch Leute, die halt irgendwie... Keine Ahnung, mitziehen, Bock haben und so. So, Biom, Graslandschaft und Tropen. Graslandschaft, Tropen. So, und jetzt können wir nämlich die Pflanzen für die beiden Erdferkel hier... Ähm, ganz gut platzieren. Na naja gut, vielleicht so einen großen Baum, vielleicht nicht unbedingt. Aber wobei, bevor wir das machen, bevor wir das machen, würde ich ganz gerne noch ähm, mh, ganz gerne vielleicht da nochmal so ein. Ein kleines Wasserloch hier machen oder sowas für die Tiere. nicht mit hohem Gras, das ist glaube ich auch irgendwie doof. Ähm, äh so, dann kommt nämlich ähm mich ein bisschen tiefer noch. Dann packen wir hier Wasser rein. Sieht schon ganz nett aus, dann. Nobby, hi, grüß dich. Viel zu tun, Yankee. Mit der. Ähm, okay, ja, DM muss man nicht sein, also der. Der Spielleiter, das stimmt. Ja, viel zu tun kenne ich. Wie läuft dein Studium? So, Natur. Jetzt machen wir mal, will ich machen wir mal machen, ein schönes. ein schönes Gehege. Bam, bam, bam. Hm, zu viele Projekte in der Hochschule und Gaming-Rated. Ach. Mir, ist, mir war gar nicht bewusst, dass so viele. Dass, also... Aber das ist doch gut, ey. ich meine. Die die... Spielzeit sollte man halt schon versuchen, so gut es geht zu genießen. Auch wenn das manchmal ein bisschen schwer fällt, glaube ich. Aber ich habe da leicht reden, weil ich habe halt nie eine Uni von innen gesehen halt nur Maschinenbau studiert und jetzt kenne ich meinen Körper halt in- und auswendig. Ja. Weiß, der war ziemlich schlecht. Äh, warte mal, kommt man nicht irgendwo noch. Könnte doch irgendwo einstellen. Positionsausrichtung? Nee. An Oberfläche ausrichten. Ja genau, so kommt man nämlich dann auch noch. Was brauchen wir glaube ich nicht? Ein Rohrschiff. Ja, Rohrschiff passt nicht, oder was? Mist. Schade. Das hier wieder mal kurz auswählen. Hm. Mein Mutter das ist Mal die Kiste angehabt. Was? Krass. Alter Schwede, ey. Nein, das, das war nicht in der achten Klasse, das war in der 9. schon, ja. Also bitte. Danilo Wennen muss auch, die muss auch da muss man auch bei der Wahrheit bleiben. <lacht> Aber immerhin war ich noch eine Woche schneller als du damals. <lacht> Aber so lange, ey, ich weiß nicht, ich, ich könnte auf Gaming nicht verzichten. Die Gerüchte sagen 8. Ja, okay. Dann muss ich mal mit demjenigen sprechen, der die Gerüchte in die Welt gesetzt hat, glaube ich. Das geht, das, das geht ja so nicht. Das geht ja so nicht. Das ist ja der Zuständige. So. Die Besucher sollen ja durchlaufen können. Ja, Dark, echt mal, ey. Warum sagt Dark denn 8, ey? Ein schöner, net Natürlicher Weg. Warte mal, ein natürlicher Weg, der dein Gelände mit äh, unterbrochener Begrenzung unterteilt. Ein natürlicher Weg mit unterbrochener Begrenzung. Was? Wo ist denn der Unterschied? Ah, wir wissen es nicht. So, das heißt die Besucher können halt hier jetzt so durchlaufen. Ähm, um, und das ist halt schon, das ist halt schon echt cool. Ja, ich weiß, nicht viel, achso, du meinst die Kiste, ach, du meinst Stream. Ja, ey, ich kenne das, ich kenne das zu gut, ey. Ich weiß, was du meinst. Dann haben wir keine Spenden? Wo sind die Spendenbüchsen? Da. Ich weiß sehr gut, was du meinst, ja. Warum kommen wir es hier da Hier können wir es entpacken. So. Ist das nicht schön hier? Wunderbar, oder? Was ist das ist einfach eine Sicherheitskamera. So. Ja, okay, die, ist, die wird hier ein bisschen komisch angezeigt. Okay. Wir, wir, wir sprechen nicht über die Vorschaubilder. Ähm. Ohne Umgebungslauschwörer, wobei wir müssen ein bisschen aufs Geld achten. Ähm. <lacht> Was spielst du denn eigentlich im Moment, Yankee? ich, das habe ich übrigens gebaut in der Beta noch damals. Das ist so eine, so eine Infotainment-Tafel äh, auf Holz. Ähm also, das ist halt, ja. Das ist halt ganz cool, weil mich hätte diese einfache Box halt irgendwie gestört. Und dann habe ich das halt selber kurz gebaut, so. Also Nicht schön, aber selten. Bildungsinhalt, Erdferkel. Zack. Wobei... Vielleicht ist es ein bisschen doof, wenn die Leute sich hier hinsetzen und da, da rauf gucken wollen. Dass das Ding halt hier so... Äh, platzieren wir vielleicht noch mal ein bisschen woanders hin. Besser. So ist das glaube ich wesentlich besser. Gut, dann lassen wir laufen. Es regnet schon wieder hier. Ah, schon wieder rückensort 37% oder? Ähm. Ja, und da sind schon die Ersten. Hallo. Oh, wie süß. Immer noch irgendwo. Ah, hier, warte, pass auf. Das ist Nio. <lacht> hat es sich gerade da... Naja, das hat er nicht gemacht, oder? Hat er nicht gemacht. Oh, hinten kommt die erste Besucher. Uh. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank fürs Einschalten, sagt der Metalizer. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt zu Planet Zoo, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und äh, über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr äh, freuen. Bis zur nächsten Folge, euer Metalizer.